Ach, ich mag so gerne wandern, lustig wandern, das ist schön, aber leider nicht mehr trendy. Wohingegen Nordic Walking, Nordic Walking mit dem Walkman im Gehörgang find ich cool. Einfach wandern ist nicht kultig, Walking, das ist angesagt. Ach, so ein Spruch kann mich nicht schrecken, Nordic Walker hätten alle Dreck am Stecken. Mag auch gerne Fahrrad fahren, Fahrrad fahren das ist schön, aber leider nicht mehr trendy. Wohingegen Mountainbiking, Mountainbiking mit dem Navi durch die Pampa find ich cool. Einfach fahren ist nicht kultig, Biking das ist angesagt. Och lass doch die Leute meckern, Mountainbiker würden sich mit Dreck bekleckern. Ach, ich mag so gerne lieben, Liebe machen, das ist schön, aber leider nicht mehr trendy. Wohingegen Turbofucking, Turbofucking mit Viagra in der Blutbahn, find ich cool. Einfach lieben ist nicht kultig, fucking, das ist angesagt. Ach, sonst muss kann mich nicht jucken, Turbofucker könnten sich im Bett anstecken. Mag auch gerne etwas lernen, etwas lernen, das ist schön, aber leider nicht mehr trendy. Wohingegen Blitzkarriere, Blitzkarriere mit gefaktem Doktortitel, find ich cool. Einfach lernen ist nicht kultig, cool, Faking, das ist angesagt. Ach, sonst will ich nicht hören, Karrieristen sollten sich zum Teufel scheren. Ach, ich mag so gerne leben, friedlich leben, das ist schön, aber leider nicht mehr trendy. Wohingegen Battlefighting, Battlefighting mit ner Heckler Koch im Anschlag, find ich cool. Einfach leben ist nicht kultig, Fighting, das ist angesagt. Ach, lass doch die Sprüche stecken, Battlefighter sollten nicht im Krieg verrecken.